Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager Das heutige Thema lautet, Mittel zur Kommunikation im Betrieb Welche Mittel zur Kommunikation gibt es im Betrieb? Betriebliche Mittel der Kommunikation sind Telefon und Telefax Mailboxdienste Betriebsfunk sowie Mobilfunk das war ein kurzer Einblick in das Thema, Mittel zur Kommunikation im Betrieb. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.